12. November 2022, Flug LH 178 von Frankfurt nach Berlin. Beim Blick aus dem Fenster entdecke ich einen runden Regenbogen. Er begleitet uns eine ganze Zeit lang. Und plötzlich taucht der Schatten unseres Flugzeuges auf.